Hallo Freunde, ich bin's Paul und damit willkommen zu Bootsbauen und Schatzsuche. Seid ihr ready? Heute zusammen mit Boss Nugget, aka Roblox Felix, Dylan Dusk, Roblox Conny. Yo Leute. Und Conny! Yeah, ja, geiler Pullover. Nur Felix eigentlich, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Ich habe hier noch ein Steuerrad auf jeden Fall anzubringen. Wir hauen jetzt wieder einfach alles drauf. Wir spielen wir alles drauf. Wir bauen das jetzt richtig smart nein, nein, hier. wir, bauen das hey, wir sind fast. schon mittendrin in unserem Bau, Anton. Ja, ich bin auch schon <lacht> mittendrin. Guck in mal, was ich baue. jetzt nicht mehr dazu. Du, komm. Was ist das hier? Ja, ich habe keinen Game an das. Hier ist mein Bau. Was sind das für Teile? Der Chair gehört mir, der ist super ist gut. Hier das hier. Was ist das? Das sind Sandkasten, keine Ahnung. Wenn du so ein Boot hast. <lacht> warte, warte, warte, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Oh, ich habe eine Kanone. Okay, die setze ich hier hin. Bitte wirklich vorsichtig benutzen, Leute. <lacht> also, ich bin mir sicher. Ich bin hier ganz sicher, ja? Warum äh... sitzt du da, Anton? Naja, ich denke, das ist eine smarte Position, um zu sitzen. Findet ihr nicht? Du hast recht. Ich glaube nicht. Nein, ich denke, das ist... <lacht> Ihr müsst halt so fahren, <lacht> dass dann die Spitze nicht abgebrochen wird. Weil die, die Spitze ist wichtig ist, mein Motor, ja. Also ich ja, bin ja. Übrigens, ich hab noch voll viel Zeug zum dranbauen, also fahrt ja, nicht alles los. Bist du bist so ein starker. Ich sehe aus wie so ein Kind in Kindersitz neben dir. Ich, ich kann mich nicht <lacht> bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Wir gehen jetzt Boot fahren. Ja. Ich kann mich nicht bewegen. Warte, wo bist du, Fuchs? Was Ach, ist das, da, das ja. Okay, lossegeln, lossegeln. Ja, lossegeln. Ey, warum kommen wir los? <lacht> hey, ich war doch nicht fertig. Und die Masten schon unten raus. Da wurden oh. welche falsch platziert. Warte, warte, schön, warte, mal. Wieso legt das. Ach, Digga, gerade machst Bei mir leckt nicht. Oder <lacht> <lacht> warum bewegen wir uns manchmal auf einmal 40 Meter? So, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. Okay, wir sind im Rennen, wir sind im Rennen. Ja, Meiner ist in perfekt. der Luft. Ah, wir müssen nach rechts, oder? <lacht> ich kann machen. Ja, wir müssen nach links, nach links, nach links. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Ja. Ach so Achso, nach rechts. Ja, nach rechts. Oh ja, nach war, rechts. Ey, beim letzten Mal war es links, sorry, my bad. Nein. Leute, können wir mal alle auf Turbo drücken, weil sonst fährt das Ding irgendwie nicht. Wo ist, ist Turbo? Ich kann nicht. Turbo, ich stick in der Luft. Ach so. Was ist, ist Turbo? Ja, jetzt geht's... Auf. Oh, <lacht> <lacht> Was ist das? Wer macht das? <lacht> Wer hat so ich viel Kontrolle keine über ich das Ding? Oha! Einer! Hä? Ich hab nicht ich so auch. viel Kontrolle, wenn ich, ich lenke, passiert gar nichts. Ich, ich kann das ja auch nicht. Wer ist der Wir Einfach nur Gas drücken. Ich hab irgendwo drauf gedrückt gerade und dann haben wir... Oh! Wer war das? Oh, ich weiß gar nicht wie! Wie kann ich das machen? Hä, du drückst es doch die ganze Zeit. Irgendwann musst du doch jetzt wissen, was du drückst. Wo ist das, der Knopf da? Ja, nein, aber ich bin doch <lacht> in der Luft, wie kann ich irgendwas steuern? Wo drückst du denn den Knopf, hä? Ich drück einfach auf. du bist die ganze Zeit im freien ah. Fall. Ja? Oh, mm. lol. Ich oh, oh, drück das noch im <lacht> Oh mein Gott. Okay, hey. ich werde niemals mehr hey. Also, wir können eigentlich überhaupt nichts Ausweichen. Wir können nur ein 360 machen, wenn wir Bock haben. Ja, das, das ist doch gut. Ja. Ziemlich unnötig. Ja, den 360 sein. müssen wir machen, bevor ich und Louis hier krepieren. Siehst du, das ist gut. Oh, ja. <lacht> Oh ja, da können die aber rückwärts fahren oder so? Ja, fahrt mal rückwärts. Ja, fahrt mal rückwärts. Ja. Dreht das Ding okay, mal. okay so. weiter geht's. Das <lacht> ja, ist besser. Jetzt gehen die Motoraner euch kaputt. Was oh. oh. oh. die, die kaputt. Teuer. Also wir haben easy. <lacht> Ich weiß Das Spiel nicht. funktioniert nicht so, wie es funktionieren soll, das nervt. Ich glaube, unsere ich Schwarmintelligenz sagen. ist heute nicht so on fleek. Ja, es ist eigentlich irgendwas. Ah, da ist wieder eine Tür. Wer hat die Tür gesetzt? Ich. Die Tür Dann ist wichtig. Nicht die Kanone bedienen, wenn wir damit <lacht> selber in unser Tür. Boot schießen. Das macht keinen Sinn. Guck mal, das Flamingo. Ich liebe Flamingo. Ich liebe auch Flamingo. Ich mache jetzt mal die Lautstärke mal hier. Achso, das, das sind Noten und keine Flamingos. Ja. Hm, ja, das sind Noten. Nein, das sind Flamingos. Ja, ja. Das okay. okay. Äh, Conny? Ja. Ey, meine Haare sind weg. Oh, oh mein stimmt. Motor ist weg. Seit wann ist mein Motor weg? Du sitzt Seitdem wir rückwärts gefahren sind. Ich sitze nicht in der Luft, ich sitze neben Louis. <lacht> <lacht> <lacht> können wir mal oh, ganz Louis. kurz stehen bleiben, please? <lacht> ja, ja. Nee. Wir sollten ah, weiter bauen wegen den Noten. <lacht> Jetzt sitze ich da, wo der King hingehört. Jetzt oh, oh, kommen die oh, Selma. Oh, hey, oh. komm. Warum können wir hüpfen? Stefan, hey, können wir hüpfen? Keine <lacht> Ahnung, <lacht> was Fuchs die ganze Zeit macht. Was? Ich hab eine Hand hinter dir. Wer macht das? Wer macht das macht Fuchs. Oh, nein, nein! nein Tschüss! Luis. Warte, Luis, komm! Luis. Oh, oh Luis, du hast es sogar geschafft. Oh nein, Gott. schon wieder! Nein. <lacht> Ciao, Hört schön schön. Ciao! Nein! <lacht> Tschüss, Luis. Oh mein Luis. Jetzt Gott. bin ich der alleinige König dieses Schiffes. <lacht> oh, wie kann ich denn mit der Königstuhl. Oh mein <lacht> Gott, die wollen uns umbringen. Ja, die sollen mal aufhören, uns umzubringen, hä? Können die mal chillen? Ja, Junge, die können sogar... Junge, okay. okay sorry. Die haben mein... Die haben, nein! Oh. Auf mein Gaming... Nein! <lacht> hey! hey, Alles gut! Ah. Ah. <lacht> ah. Alles gut! Mir geht's gut! Ich sitz auf einem Stuhl! <lacht> der Stuhl bewegt sich! Ja, so, okay. Okay. ich sitz auf dem Stuhl, ich bin Vorsicht, sicher. Du hängst aber an mir, kann das sein? Ja, ich hänge an so. dir! Ich bin jetzt Teil des Schiffes auf einmal! Ja, irgendwie. Stimmt! <lacht> <lacht> Oh mein Gott. Nein, diese dumme Kiste. Die bringen warte, gar nichts. Warte, ich kümmere mich darum. Oh ja. mein Gott, was? was, was Hä? Was Hä? Ich weiß auch nicht, was das ist. Hä? Äh, warte, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. warte. Hey, Fuchs, nein, bitte werf mich nicht über Bord, Fuchs. Hey, nein! Wir haben, ey! <lacht> das was auch das immer hier. passiert, Fuchs darf nicht über Bord gehen. <lacht> nein! <lacht> Boot. Also ich habe mir ein kleines Bötchen gebaut. Ja, ich oh, würde oh, sagen, jeder baut jetzt sein ja. eigenes Boot. Jeder baut jetzt sein eigenes Bötchen. Machen wir das jetzt echt, ja. oder? So wir sind ja. jetzt Eigen Einzelgänger. Ich sehe das nicht mehr ein, mit euch zu segeln. Ich habe keine Baumaterialien mehr. Ich, ich, ich, ich krieg das hin. Das muss ich by the way, gerade auch machen. Ja, ich habe auch Platz für Gäste. Was für Gäste? <lacht> so, jetzt habe ich auf jeden Fall Stoßdämpfer. Also mein Schiff ist sehr reich. So, ich, also ich bin fertig mit meinem Bötchen. Ich bin auch ich noch nicht ganz. Ich muss meine Kanone noch intelligent platzieren. Kanone? Ich, ich habe keine äh, Kanone. Das wäre zum Beispiel. So, ein Dream. Ich bin auch ready. <lacht> ready. <lacht> <lacht> Ich was, ich, war Kino das Stille, das Düsenantriebe das oder was ist das hier hinten, Louis? Ich Seite. weiß nicht, was das ist. Ich hab keine Ahnung. Also ich finde, mein Boot ist das Hübscheste. Mhm. Ich noch mal Kommt ja meins Mann. an. Okay, das von Louis ist auch nice. Meins ist sehr beeindruckend einfach. <lacht> Jetzt muss ich noch meine ganzen Truhen platzieren. Oh, Gott, Paul hat es. <lacht> <lacht> <lacht> das ist der Düsenantrieb und dann noch eine Fackel oh, an den Masten. Oh, ich helfe dir noch. Wir werden doch gleich alle runterfallen. Ja, natürlich, aber das ist das ist Ja, der Start. du kriegst ich von mir glaube. auch noch hier eine Kiste. Ja, dann so. kriegst du von mir auch noch welche. Und Danke, Leute. hier noch irgendwas, was auch immer <lacht> raus ist, kriegst du von mir. Oh mein Gott, das ist. Ich habe übrigens im Notfall immer noch zwei Plätze frei, ne? Ja, also. Ja, Nein, jeder vier, fährt sein eigenes Boot. Ich bin gespannt, ob das Boot von Paul umfällt. <lacht> Ey, das wird es nicht. Das wird es nicht. Jetzt so. gleich direkt das erste Mal. Lossegeln, <lacht> <Lustig>, Leute. Oh. <lacht> ich denke oh. gerade nicht. Ja, yeah. läuft mein Gefühl, yeah. Es geht nach rechts übrigens. Oh okay, okay, ja, ich, ich komm nach Hey, machen wir, machen wir mit <lacht> Abschießen eine Renne. Kanone. Nee, nein, ohne Abschießen. ne? macht mal euren Motor schießen hier. <lacht> Wobei, nein, ihr fahrt vor, ihr macht die Hindernisse weg. Mein ich Blut. hab eine Kanone, ich hab alles unter Kontrolle. Okay, ich dir halt hierher, Louis. Mann, mhm. oh, Treffer. Ich hab aber keine Kanone. Rum, rum, ist mir doch egal. Du musst dein Boot halt. <lacht> ich will auch spielen. Achso, warte, warum bist du? Ist das, ist, ist, ist das, ist das was weg. wir gerade machen, ist das so, wie man das Spiel eigentlich spielen sollte, mit einem kleinen Boot, das man auch steuern kann? <lacht> ja. So, ja. ja, aber es fühlt sich so an, als wäre das so, wie es gedacht ist. Es gibt Leute, die bauen Riesenschiffe. Ja, ja, ja manche bauen auch. Ja, das stimmt. Die machen echt den. Bauen ganze Insel und. Aua, hin. du hast mich nicht gewarnt, Louis. Ich könnte schon in der dritten Ebene sein, ich bin doch nicht den Karten. Wir haben nur mal effizient gebaut. Ich kann mich nicht bewegen. <lacht> oh mein Gott. Ich könnte nachdem ihr gestorben seid, nochmal ein neues Boot bauen und überholt mich dann trotzdem noch. Ja. Wahrscheinlich weil ich kann. Das wäre dann sehr, sehr lustig. Kann man eigentlich sein Boot, das man gebaut hat, speichern fürs nächste Mal? Ja, hab ich gedacht, wie muss, muss man das Du reinmachen? hast gerade das gespeichert, was voll schlecht ist. Und nicht Erste? funktioniert. Ui. Ey, ich. Nein! Jetzt weiß nein, ich, warum wir passiert. hochgefallen sind. Das ist der Bannhammer, der uns immer hochschießt. Das hat ich gesagt. Oh, Er hat niemand zugehört. Nein! Das oh, nein! Ist, das ah. ist sehr schlecht. Das mein erster Mast ist zerstört. Mein erster ah. Mast ist zerstört. Das macht gar Ey. keinen Spaß. Das macht mir auch keinen Ey. Spaß. Endlich. Warum kriegt mein Boot jetzt Schäden? Okay, okay, ganz ruhig. Leute, wir haben alles unter Kontrolle. Das ist super schlecht. Ich will die schnell weg. Ich will hier auch weg, aber ich bin gleich tot. Aua, aua, aua, aua. Oh, äh, ich, ich muss ja den Stuhl mal wechseln. Was? Ich bin gestorben, wie? Rest in peace, ich gehe weiter. Oh. Aber ich war immerhin ganz vorne. Ich bin hier ganz alleine. Aber während ich darauf warte, dass die anderen Leute sterben, schreibt mal in die Kommentare, welches Boot ihr am besten fandet. Meins ist das Beste. Meins. Das beste. Meins war am schnellsten. Ich war ganz vorne. Meins ich war kann, am beeindruckendsten. Ich kann mein Boot jetzt übel krass steuern, weil ich, äh, weil mein Sitz kaputt gegangen ist und ich jetzt das habe, was Fuchs hat. Ja. Und, oh nein. Und jetzt oh nein. Ganze, und oh nein. Jetzt ja, oh nein. Es, wenn ich, wenn ich meinen Bildschirm bewege, also ne, wenn ich mich umgucke, ja. so steuere ich das dann voll krass. Ich kaufe mir einfach mal so eine Truhe. Ich fahre mit Anton. Oh ich bin schon okay. Ja. Egal, was der sagt. Wir fahren zusammen, Louis. Ja. Ich habe Luftballons. Bau. Warte, ich muss noch eine weitere Truhe öffnen. Vielleicht kriege ich hm. nochmal Luftballons. Ja, ich öffne auch eine Truhe. <lacht> Wie viele Sachen kommen aus der Truhe raus? Das kann jetzt langsam mal die Klappe halten. Ja, das ist immer so übel. Okay, egal. Wir legen dann mal los mit einer soliden Basis aus vier Steinblöcken. Hm, das Gut. ist schon mal eine gute Basis. Kann da meinen Stuhl hin. Ja, klar. Das wird dann noch ein bisschen geschmückt von fünf Marmor. Das machen wir jetzt auf jeden Fall das beste Boot der Welt. Und das Ganze gewinnen. wird dann geschützt. Außen von ein wenig Eis. Uh, nice. Eis. Uh. Man muss natürlich also, auch an die Umwelt denken. Hast du vielleicht noch ein Interesse an einer Schicht hiervon? Oh ja, oh ja, sehr. Ich mache mhm. Metall außen hin. Das müsste Metall, stark sein. Das kommt bei ist uns so. vorne an die Spitze. Wir haben das hier, was auch immer das ist? Ich mache mal ins Eckig. Guck mal, Doppelpanzerung. Oh, soll ich meinen wieder wegmachen? Warum? Keine Ahnung, ich dachte, du machst da ja jetzt noch eine Schicht. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel du davon hast. Ich habe noch fünf Stück. Dann sollten wir vielleicht hier hinten mal was bauen, oder? Es <lacht> wird das beste Boot aller Zeiten. Ja. Warte, soll ich jetzt hier alles mit Stein füllen innen? So? Hä, wie Weil viele hab, Sachen ja, habt ihr denn, mal. hä? Ich habe 20 Stück davon. Von. Dann mach das. Wir können ja so viel Zeug haben. Wir haben gerade zwei Kisten geöffnet. Ich habe <lacht> hab Und das sogar sehr teure Kisten. Ich will euch helfen. Und? Geh weg. Nee, du bist geh okay mal ist. weg. Ist so. Du kannst, du kannst zu meinem Bode etwas beisteuern. Warte mal. Oh mein muss, Gott, Anton, oh. das ist so symmetrisch. Ja, also oh meins mein. ist nicht symmetrisch, <lacht> aber meins ist sehr stark gepanzert vorne. Oh mein Gott, jetzt kann ich noch hier außen Hat Metallblöcke. die Dinger dran machen. Oh, so. Wir bauen hier noch einen Sicherheitsstuhl dann irgendwo ich hab hin. Ich habe nichts mehr. Weiß oh, oh. oh, ich habe Holz. Ich habe noch acht Holz. Seid ihr bereit? Ja. Ich bin bereit. Auf die Plätze, fertig, los. Los geht's. Hey, was ist mit der Kanone? Los geht's. Oh nein, meine uh, Kanone. <lacht> ihr habt keine Chance. Komm, vollgas, vollgas. Hey, warum schießt Komm. ihr überhaupt generell auf uns? Was ja, die haben euch? keine Chance gegen uns mit ihrer Rumpelbude da hinten. <lacht> <lacht> Rumpelbude! Hey. Rumpelbude! Oh. oh mein Gott! Ey, unsere Kisten sind wohl noch dran! Ja? wer ist also, der Steuermann! Okay, langsamer, weil wir nicht Nur wissen, so was ein, Du bist ja. der Steuermann! Okay! Ja? Oh. So viel zum Thema langsamer! Äh. Okay! Ich kann nicht steuern! Das okay, ist okay, warte, dann Los. bin ich der Steuermann! Ja, unsere Symmetrie wird zerstört! Okay. Ohne Symmetrie wir wir so haben durch. wir nichts mehr! <lacht> ah. Ah. Boah, oh! Boah, das ja. war clean! Ich weiß nicht, wie es gerade bei euch aussieht, aber ich habe das Gefühl, bei euch sieht es gerade nicht so gut aus, oder? Bei oh. uns oh. sieht es ultra gut aus. Wir Tatsächlich. Bei sieht richtig gut aus. Wir können es schaffen. Müssen wir müssen jetzt auch on pace, damit die weiter vorne dann für uns wegtanken. Wir tanken das heißt, gar wir nichts sind weg. Ja, wir, wir tanken gar nichts aus. weg. Okay, los, los, los. <lacht> uns geht so gut. <lacht> Ah, jetzt oh, kommt die. Jetzt durch. Ist egal, das ist okay. Jetzt ja. kommt die. Jetzt kommt Jetzt kommt ist egal kommt die. Jetzt kommt die. Jetzt kommt die. Jetzt kommt ich kommt ja. warte, warte, ich hab, ich ich kommt okay, okay. Ich fahre schnell durch. Boom. Ja. Okay, oh, wir haben die Stage überlebt. Hier wird es jetzt richtig unangenehm. Du gell? Weiter, du Hier Hier wird es jetzt richtig ähm, ja. unangenehm. Und deswegen haben wir ein Dach. Was habe ich, wenn ich F drücke? Oh, die Masken oh, haben uns so gesaved gerade. Ich habe keine nix. Ahnung, was du da hast. Ich habe gar nichts. Ich habe keinen Motor mehr. Okay. Aber wir nehmen Schaden. Und ich kann irgendwie nicht mehr richtig lenken. Roten berühren, nicht die roten. Ja, das ah. ist Thema. Ah. Oh <lacht> ich habe keine Kontrolle ich, mehr, wohin wir lenken. Die Schwarzen können wir problemlos berühren. Jetzt... Oh, Louis, du hast gerade so gut durchmanövriert. Mm. Ich habe oh, dir das Ruder überlassen, machen, aber weil ich wusste, okay. du kannst das. Um, wir hier sollen wir, glaube ich, nicht in die 14, oder? Ich weiß, die Metalldinger können wir Oh noch... nein! Haben wir hier lang. Pass auf, weil... ja. Die, die, ich glaube, die Metalldinger sollten eigentlich kein yes, yes, yes, großes Problem yes, yes, yes, yes. sein. Aber okay. ich habe Angst vor den Pipi-Flecken im Wasser. Ja, deswegen. Okay, okay. Uh, okay. Ah, die, so die, so. sind, die sind mehr als eine Stage hinter uns. Wir verlassen die Stage und die sind nicht mehr drin. Okay. Hier können wir doch easy, fährst du durch oder? Äh, Ja, ich fahr durch. Haben, ihr habt noch einen Motor? Ja klar, wir haben noch zwei. Oh mein, oh mein Gott. Gott, wir haben ein Problem, wir ja. haben ein Problem. Aber mein Motor oh kontrolliert shit. irgendwie nicht so gut. Hab ich da. Oh Gott, so, okay, okay, wir, kommen, wir kommen vorbei, wir kommen, wir kommen, vorbei. Wir kommen soll vorbei. Soll ich übernehmen, soll ja, ich übernehmen? nein! Okay, jetzt sind wir... Uh... <lacht> nein! <Das war lacht> wir kommen <lacht> durch, wir kommen durch. Nein. <lacht> Das ist echt mies. Kann aber halt, die anderen beiden sind schon weg. Kann ja, aber halt, die anderen beiden sind schon geht's weg. Aber es geht ganz gut. Ja. Macht euch keine Sorgen, Leute. Ja, um, ja, ja. Um, so. oh Uns geht's, <lacht> ganz ganz geht's gut. Oh mein Gott. Uns geht's ganz gut. <lacht> <lacht> <lacht> genau, ja. Ey, wir haben es aber in die letzte Stage geschafft. Wieso nur? <lacht> ja. Okay, ich öffne jetzt nochmal ein paar Kisten. <lacht> ja. Ich will noch ein Race. Okay. Ein Race willst du ich noch? Ich ein Race. Na gut. Ich hätte gesagt, wir machen ein Viererboot, aber... Nur weil ihr Verlierer seid. Hä? Wir können wir noch, noch eine ein zweite Etage für euch Verlierer <lacht> oben raufbauen. Wir machen jetzt ein kleines, <lacht> ein kleines Boot. Ein kleines Boot? Okay, wenn ihr Verlierer wieder alleine verlieren wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Warte, <lacht> also, kauf mal. Dann wird das zwei, hier schon anfangen, Ich würde sagen, wir haben ja. gleich alles. Wir sind gleich rich. Mm. Oh, dieses... Es nervt so hart, dass es immer wieder resettet. Mm. Oh, oh, ja, ui, das ich, ist wir sind. Symmetrisch, was ich immer ja, schaue. das ist auf einmal so. Ja. Alle so konzentriert. Es muss symmetrisch sein, egal was wir tun. Symmetrie, um den Preis. Du. So symmetrisch! Ah! Ah! <lacht> <lacht> <lacht> Unsere Zuschauer denken oh, sich die ganze ey, Zeit. Ich mein. Was heißt symmetrisch? <lacht> <lacht> <lacht> oh mein Gott. Wir God. können oben noch Chests hinbauen. Ja. So, und jetzt Augen. Das gibt uns Schutz von oben. Was baut ihr so. denn da wieder für Klops? <lacht> das ist kein Klops. Das, das ist wunderschön, ey. Das ist wunderschön. Unter so einem Ding heiraten, Leute. Hä, hey, ist achtmal fetter. Und hat so 10.000 umhütige Und das ist getrunken. windschnittig. Leute, wie gesagt, ihr habt hier noch Platz bei uns. Weil mit euer Ding, das wird untergehen. Nein, Komm, was also habt ihr euch euer. da hinten für eine Mülltonne rangepflanzt? <lacht> das ist unser Antrieb, unser Turboantrieb. Aha. Turbo oh, Turbo -Antrieb. Turbo -Antrieb, aha, Turboantrieb, aha. Wir haben eine Fackel. Die leuchtet uns den Weg von hinten. Ob also, jetzt? ich bin ready. Okay. Oh nein, sie haben eine Fackel, Luis. Das könnte <lacht> hart werden. <lacht> Wollen wir jetzt mal anfangen? Ja, ich bin ready. Los geht's. Okay, okay. Wo geht's lang? Es geht nach rechts. Los. Los, los, los. Es geht immer nach rechts. Ja, stimmt das ist Oh. Das war ein guter Start. Das war wegen unserem coolen Maskottchen. drin. Okay, steuern oder? Ja, ich steuer. Ja, los, macht uns die Hindernisse da vorne weg. BAM! <lacht> <Arm. lacht> Schluck eure eigene Medizin! Okay. Das Schöne ist, wir müssen uns nicht wirklich Gedanken machen, wo wir hinsteuern. Wir folgen denen einfach. Und die machen alle Hindernisse ja für mehr. uns weg. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Und okay, wir schießen stop. in den Rücken. Bam. Hey. Stop. Nein. Mein Motor ist weg. Das war's. Problem. Ich kann alleine das Ding nicht steuern. Ah, warte. Ich kann sie aber abschießen. Okay, wir warten kurz. Ja. Hä? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Was ist jetzt passiert? <lacht> oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, der Zug. <lacht> hey. Komm, wir hauen jetzt ab, Louis. Vollgas. Easy. Hä, wie machen wir das gerade? Ich weiß nicht. No! No, no. Easy. No. Oh so, jetzt sind wir, sind wir so los. Okay, okay das oh, war das so jetzt. Hier müssen wir wirklich. Das ist witzig, weil wir beide versuchen irgendwie wegzufahren. Ja. Oh, du wolltest da lang. Nee, jetzt ich wollte kann ich eigentlich nicht steuern. Ich ja. eine Welt Ist ja auch hier. Äh, ich wollte eigentlich hier, also ich wollte eigentlich hier lang. <lacht> das das ist auch ist nicht eigentlich. No. Oh nein! Oh mein Gott, jetzt wird's heftig, jetzt wird's heftig. Oh Gott. Ähm, um, ja, mir geht's gut. Gut. Warte, ich muss kurz die Tür öffnen. Ja, ah, gut. Okay. Ja, wir lassen es durchtreiben und danach müssen wir mal wieder ein bisschen, ein bisschen ich steuern. Ich blas mal mit. die Luftballons auf. <lacht> ja. Okay, das ist schlecht. Oh, okay, das ist mies. Das blödes ist Ding. sehr mies. Ähm. Um, oh mein Gott. Ähm, um, Louis. <lacht> Louis. Sehr <lacht> mir geht's gut, mir geht's gut. Keine Sorge, ich bring das Ding nach Hause. <lacht> okay. Ich, ich bring das, das Ding nach Hause. <lacht> <lacht> Die zweite Hälfte von unserem Boot ist gekommen und hat mich gerettet, aber dann bin ich trotzdem gestorben. Ja, also ich würde sagen, wir haben richtig gut gewonnen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal, abonniert vor allem auch Roblox Paul, der hat gerade erst neu angefangen, ist in der Endcard verlinkt. Das war's mit dem Video, bis dann und ciao! Steig ein.